Deshalb ziehen manche immer weiter zur nächsten Beziehung. Es ist genauso wie mit Luftschlössern. Nicht alles, was im Traum ganz toll aussieht, kann auch in Stein existieren. Damit man auch in das Haus ziehen kann, braucht es zwei Dinge. Erstens, es muss die Statik stimmen. Zweitens braucht es jemand, der bereit ist, Stein auf Stein auf Stein zu legen. Beim Träumen über den idealen Partner sind Widersprüche möglich, die in der Statik der Realität nicht möglich sind. Damit man in der Beziehung auch einziehen kann, muss man bereit sein, Tag für Tag seine ideale Beziehung aufbauen zu helfen. Stattdessen glauben manche, dass die Mühe nicht nötig wäre, hätte man nur den richtigen Baugrund gefunden. Tja, und deshalb zieht man weiter, besser wäre, nochmals zu überprüfen, ob man sich nicht etwas Widersprüchliches wünscht oder, noch häufiger, man nicht genug angepackt hat damit die gewünschte Beziehung auch bestehen kann.